Ich begrüße Sie hier. Wir sind zu Gast bei Hubertus Schmidt. Und ich muss Ihnen gleich mal was gestehen. Sie haben die beste Szene schon verpasst. Hubertus im Zwiegespräch mit Moppy. <lacht> Hubertus, erstmal ganz toll, dass wir hier sein dürfen. Vielen, ja, vielen Dank. So, und jetzt Hallo. müssen wir doch einmal kurz erzählen. Moppy hat natürlich auch einen richtigen Namen. Ja. Und welche Zwiegespräche? Ist das immer so, also, äh, dass er... <lacht> er hörte ja nicht wirklich gerade. Nein, er war äh, mit anderen Sachen beschäftigt. Ja, das ist Escola. Eines meiner guten Nachwuchspferde und äh, den ich ganz viel Hoffnung setze, der momentan sehr im Deckeinsatz ist und darum so ein bisschen Turnierpause machen muss. Aber die Saison ist ja zum Glück bald vorbei, die Decksaison, und dann hoffe ich, dass wir nochmal gut loslegen können. hat ja schon ganz tollen Auftritt, im ersten Mal im Grand Prix Sport da in Dortmund und äh, hat gezeigt, eigentlich, dass das ganz gut werden kann. Er hieß früher Alligator. Also, der muss hier nein, echt einiges aushalten. Natürlich, doch, klar. Das ist, da bin ich gnadenlos. Ja, Wieso Alligator? Weil er einfach so als junger Hengst, der hat alles angeknabbert. Also das war gar nicht und nicht böse, nicht mit zurückgelegten Ohren oder sowas. Aber das war wirklich, der konnte nicht an dir vorbeigehen, um hier rein zu beißen, ins Halfter zu beißen, ins Strick, ins Putzzeug. Also es war, war schon anstrengend mit ihm. Also ein richtiger ja, Kerl. Ein gar, richtiger Kerl, genau. Jetzt hast du so schön salopp gesagt, jetzt gehen wir mal gleich in Medias Ries. Die Saison ist ja Gott sei Dank aus der reiterlichen Seite ja. weit vorbei, klar. Ja. Aber nee, aus der Decksaison meinte ich jetzt. Ne? Ja, also ja, m -m. Gott sei Dank, du ja, bist froh, dann kannst du genau. wieder in Ruhe reiten, meinte ja, ich. Ne? Genau. Aber die Decksaison und Escola, das ist ja schon ein Hammer. Also der. Ja, das ist natürlich, Eskola ist selber ja nur wirklich toll gegangen, auch mhm. auf den Turnieren, die er gegangen ist. Und äh, seine Nachkommen sind eben ganz hervorragend. Und er mhm. hat sich so toll vererbt. Es gibt so viele tolle Nachkommen schon, dass er natürlich sehr begehrt ist. Und. Äh, <lacht> er braucht ja, er gerade mal eine Pause vom ja, anstrengenden genau. Leben. Und deswegen natürlich sehr gefragt ist und äh, da ist natürlich, geht das natürlich auch äh, schon mal vor. Ihr habt ja seinen Wirkungsort seit diesem Jahr, ja. glaube ich, alles hier. Genau. Bevor wir dahin kommen, ich würde gerne einfach mal das Rad zurückdrehen ja. bis zur Flutkatastrophe. Das war 65 oder 63. Ja genau, das war jetzt schon lange her. So, damit ging im Grunde alles los. Genau. Was ist da passiert? Was ja, ging wir los? hatten hier, hier ist so ein ganz kleiner Fluss, der läuft hier unten auch hier durchs Tal. Mhm. Und 65 hatten wir wirklich eine ganz schreckliche Katastrophe, wo sechs Menschen gestorben sind, vier Kinder, zwei Erwachsene in, in, in, dem, äh, in so einem Dorf, dass man sich gar nicht mehr vorstellen kann, wenn man den kleinen Fluss sieht. Aber es war so nee, Gar nicht, genau. So, und daraufhin wurde beschlossen, eben, dass das Flussbett umgelegt wird und begradigt wird. Und unser Hof, wir hatten einen richtigen Hof mit Kühen, Hühnern Schweinen, wie das so früher war. Und der lag direkt am Fluss und der musste weg, oder wir mussten da weg. Und dann war mein Vater wirklich sehr mutig und hat diese mhm. er hatte früher natürlich mit Pferden gearbeitet war im Zweiten Weltkrieg auch beim, bei der Kavallerie aber nie so ein Turnierreiter und hat trotzdem dann die gesagt äh, man muss dazu sagen unser Hof hat auch eine Größe von so 20 Hektar wo er schon damals merkte da musst du dich spezialisieren da kannst du nicht mehr so weitermachen mhm. und war dann ganz mutig und hat hier einen Reitschall gebaut ja. und wie seid ihr Ausgerechnet hier hingekommen. Wir sind jetzt vom Ort ungefähr einen Kilometer, anderthalb Nur so entfernt. Kilometer. Wir hatten hier einiges Land, hier waren so ein paar Obstwiesen und mhm. das liegt hier eigentlich auch wirklich schön, das muss man jetzt ja sagen. Unbedingt, ja, das stimmt. Dann war eine hier. schöne Ecke hier, da, das zu legen. Und äh, ja, dort hat, da, haben wir wirklich hier auf der grünen Fläche ein Wohnhaus gebaut und dann diesen Reitstall, äh, der so konzipiert war, dass wir einige Zuchtstuten hatten, die im Schulbetrieb auch gingen. Wir haben lange Schulbetrieb gehabt. Und das hat auch so funktioniert. Dann wurden die Fohlen eben dreijährig großgezogen, angeritten, drei-, vierjährig verkauft. Und das haben wir lange Zeit, war das der Lebensunterhalt hier. Wie und wann kam denn die Entscheidung, okay, da steige ich voll mit ein? Ja, also das war natürlich, ich war glaube ich elf oder zwölf, was meine Eltern mich so gefragt haben, Mensch, hättest du da auch Lust zu? Und natürlich hatte ich da Lust zu. Nur natürlich? Und, äh, also es gibt andere ja, mit elf, die ja, kicken aber, nur. Nein, aber ich habe auch Fußball gespielt, aber das Reiten, da hatte ich, da hatte ich schon sofort Lust zu. Bin dann auch gleich angefangen. So im Nachbardorf gab es einen Reitstall, da habe ich Reitunterricht angenommen. Und, äh, war das der, der zwölf Kilometer entfernt ist? Ja, Die knapp, zwölf Kilometer schon, mit, schon, dem Fahrrad, mit dem oder? Fahrrad, oder? Ich habe mir schon was gefallen lassen. Vor allem ging es immer hier, bei uns geht es ja hoch und runter. Also es ja. war wirklich schon kein Pappenstil, aber das hat mir wirklich toll Spaß gemacht. Und ja, dann habe ich einfach Glück gehabt, auch da einiges Talent äh, zu haben. Ne? Ich bin ja dann, also 73, sind wir eingezogen und dann bin ich eigentlich so richtig angefangen zu reiten. Meine Lehre bin ich erst bei meinem Vater angefangen, Ausbildung mit 16. Und dann in Bielefeld nachher bei Hans Gerlach. Und mhm. äh, ja, da ging es dann richtig los und... Äh, ich war natürlich noch lange nicht so weit, Ich war, als ich dann vom, aus meiner Lehrer kam, hatte ich gerade meine ersten l Platzierung platzierungen dann nachher. Ja. Mm, mm. Aber ich hatte ein festes Ziel und das war wirklich da schon. Ich habe gesagt, ich will auf jeden Fall in meinem Leben unbedingt einmal Grand Prix reiten. Das war ein festes Ziel, kann ich dir nicht sagen. Ist oh, ja witzig, wo kommt das genau, her? Ja, aber ich, das natürlich. aber ich wollte aber ich habe da gesagt, das ist mein Ziel und ich habe ja viel gesprungen auch. Äh, dadurch, dass wir hier die Zucht starten ja in, in Paderborn, man fuhr mm. ja damals zum Decken eben nicht irgendwo nach was weiß ich wohin oder frisch Frischsamen, sondern die wurden um hier die Ecke. Auf dem, um die Ecke. Und da gab es eben gute Springpferdevererber, damals Adlerorden, Weinberg, am Schluss Pilot. Mhm, und m -m -m. so hatten wir äh, sehr viele gute Springnachkommen auch. Und ich habe eine Zeit lang habe ich mehr Springpferde geritten wie äh, Dressur. Ich bin oft, das habe ich ja erzählt, immer mein Lehrling. Ich bin mit drei Pferden, mit sechs Pferden zum Turnier gefahren. Drei habe ich m spring geritten, drei M-Dressur. Ne? So, das klingt ja unheimlich <lacht> spannend, aber ganz schnell, bevor wir da weitermachen. Im Grunde, wenn ich das richtig verstanden habe, ja. hast du mit zwölf entschieden, ich werde Profireiter. reiter Das stimmt. Jetzt, ist das, was man im Nachhinein sagt, Hu, das war ein bisschen früh, da habe ich ganz schön Druck drauf gehabt oder? Ja, das war, ich kann einfach nur sagen, dass es, dass ich einfach Glück gehabt habe, auch da Talent zu, zu haben. Weil das ist ja, mhm. viele arbeiten ja hart an sich und viele mhm. wollen was. Und, und, äh, aber es klappt ja nicht immer so, ne? mhm. äh, Weil ja eben halt auch zu dem Fleiß und eben auch so ein gewisses Talent und das Gefühl im Umgang mit den Pferden, ne? Und das hat einfach gepasst und wie gesagt, als ich dann meine Lehre gemacht habe, da war ich noch ziemlich schwach, also auf L-Niveau, aber ich war mein festes Ziel war, ich reite einmal im Leben reite ich auf jeden Fall Grand Prix. No, das und hast das ja gar, bisschen, gerade so hingekriegt. Das hat aber auch ein bisschen gedauert, <lacht> weil ich musste ja dann auch mal nach meiner Lehre bin ich gleich jetzt haus angefangen. Mhm. Mein Vater war ja ganz alleine hier und der konnte den Hof gar nicht bewältigen so mit den Pferden und da war eigentlich zwangsläufig, aus finanziellen Gründen schon, dass ich da einfach erst zu Hause mit anfange. Mm, mm. Und dadurch hat das natürlich auch ein bisschen gedauert, bis ich dann so weitergekommen bin. Ne? Und äh, ich habe äh, 83 meine Meisterprüfungen dann gemacht. Und danach mhm. habe ich dann erst so meine ersten S-Platzierungen gehabt und habe es so da wirklich geschafft. habe auch Glück gehabt, so das richtige Pferd zu haben. Ich weiß, der Playboy, das war mein erstes mhm. Grand Prix Pferd. Das war ein relativ normales Pferd, den ich auch A-Vielseitigkeit geritten bin und gewonnen mhm. habe und so, aber im springen da kam der so gerade rüber, das war es auch nicht. Und äh, dann hatte ich aber so großes Bewegungstalent, war es auch nicht, aber der hatte und da hatte ich Glück, ich habe das so ein bisschen ja auch in während meiner Lehrzeit gelernt, so in Handarbeit. Und da habe ich mhm. wirklich gesagt, okay. hatte super Talent für Piaf Passage. Und dann, mhm. ich hatte ja vorher noch nie Pierre Passage geritten, ich habe noch nie einer Wechsel geritten. Ich das wollte ich gerade alles sagen, mit dem, mit wer war denn zu der Zeit dein Lehrmeister? Du warst ja hier so ja. involviert, du hattest ja im Grunde gar nicht mhm. so richtig viel Chance. Am Anfang bin ich ganz viel äh, nach Warendorf in die äh, deutsche Reitschule gefahren. Ich war ja mhm. noch äh, in der, als Bereiter und hatte da meine Lehrgänge gemacht und dann eben auf dem Weg zur... Äh, zur Meisterprüfung, in der Zeit bin ich so bis 85, 86, bin ich viel zu, äh, zur Deutschen Reitschule zu Lehrgängen gefahren, alle, die angeboten wurden. Und danach habe ich dann Glück gehabt, bin ich zu, äh, nach Warendorf gekommen, ans DOKR, weil ich mhm. den Bimbo gefragt hatte, Bimbo Peilicke. Mhm. Und dann hat er mich da auch unterrichtet und habe ich nochmal richtig Glück gehabt, dass Harry Bolter da war auch. Mhm, und der mich da gesehen hat auf dem Pferd. Der hat eigentlich andere Sachen gemacht, als äh, eben mich und Playboy zu unterrichten, aber dann hat er da wohl eben auch gesehen, dass er doch... Talent ist und Spaß und hat sich dann um mich gekümmert. Da, ne? Das heißt, du bist immer hingefahren, oder? du konntest hier. Nein, ich bin alle dann so einmal die, alle 14 Tage mhm. oder, dann, oder dann zu nachher am Anfang mehr zu Lehrgängen, zu so dreitägigen Lehrgängen, die bei Bimbo angeboten wurden. Und da hat mich eben halt der Harry Bolt auch gesehen mhm. und hat dann da das Training übernommen, vergesse ich nie. Mhm. Ich so also stolz wie Oscar da mit meinem Playboy. Und dann bin ich daraufhin äh, so alle 14 Tage so zu ihm gefahren, zum Unterricht. Und dann mhm. hat er mir so die ersten, überhaupt die ersten Möglichkeiten, Startgenehmigungen zu äh, ja, ja. Grand Prix Turnieren und sowas verschafft. Ne? Jetzt kommen wir noch einmal kurz zu den sechs Pferden. 3M-Dressur, ja. 3M-Springen. Du hast mit dem Springen aufgehört und diese ja. Begründung, die vergesse ich in meinem ganzen Leben nicht. Ja. Weil andere sagen ja, springen gucken ist ja viel spannender. Ja. Und Hubertus Schmidt sagt, ich habe aufgehört mit dem Springen, das war zu langweilig. Ja, da muss ich jetzt äh, anders noch sagen. Also die, das Springen war ja interessant und hat mir auch Spaß gemacht. Aber das äh, Arbeiten der Springpferde während der Woche, das ist ja wirklich langweilig. Ne? Wenn du die Pferde einmal durchhattest und ich war im Dressurreihen eigentlich schon recht stark, meine Springpferde waren immer super durch und was machst du mit denen? Ne? Das war wirklich, nee, habe ich gesagt, äh, also da stand mein Entschluss sowieso schon fest. Aber das war wirklich die Begründung auch mit. Das hat mir immer so, das Springen selber, das neue Springen war natürlich interessant, aber die Arbeit mit den Springpferden zu Hause war langweiliger, deutlich langweiliger als mit den Ressortpferden. Gut, wir haben bestimmt keine Springer, die jetzt zugucken. <lacht> jetzt noch mal ganz kurz. Ich hatte ja vorhin schon mal Fußball lockerlässig erwähnt. Ja. Du warst ja schon auch echt aktiver Fußballspieler. Ja, Aber also irgendwann musstest du sagen, hopp genau. oder top. Ist mit den, einfach mit meiner Ausbildung gekommen. Bis ich 18 war, habe ich hier im Dorfverein gespielt. Was warst du, Stürmer? Oder ich war oder? erst alles auf rechts, vom Verteidiger bis Stürmer und danach, ja, die letzten fünf Jahre war hab ich im Tor gespielt. Und, oh, okay. äh, ja, genau. Und wir haben wirklich Der Manuel Ransch. Neuer von Borchen. Äh, fast. Fast. <lacht> <lacht> Aber wir waren wirklich gut. Das war in so einem Verein ja äh, in so einem Dorf. Da waren ja, äh, sind jahrelang immer aufgestiegen, bis dann die fünf oder sechs Mal gleichzeitig rauskamen. und dann gab es richtige 13-0-Laschen und sowas. Okay. Aber das habe ich dann ja gemacht bis in die Jugend und mm -hmm. dann was dann in den Seniorenbereich ging mit 18, und dann bin ich die Ausbildung in Bielefeld angefangen und habe dann da auch aufgehört, das ging dann ja auch nicht mehr. Du hattest ja ganz lange Zeit noch eine Dauerkarte von Bielefeld, ne? hast du die immer noch? Nee, Dauerkarte habe ich im Moment nicht, aber wenn die in die erste Liga kommen, dann kriege ich wieder eine. <lacht> aber Fußballfan. Fußballfan bist du? auf jeden Fall. Und äh, ich glaube, ich bin der einzige Bielefelder Fan hier in Etteln, weil also es Schalk <lacht> oder Dortmund ist. Ist ja auch aber, doof, wenn man alleine ja, jubeln muss, aber das ist es ja blöd. Natürlich, nein, das kam natürlich durch meine Ausbildung in Bielefeld. Zu ja. der Zeit bin ja. ich dann auch da zum, äh, zum Bundesliga. Sie spielten in der Zeit erste Bundesliga. Mhm. Und wenn man dann einmal so, so einen Verein ins Herz geschlossen hat, dann bleibt man da auch bei. Eine treue Seele, das finde genau. ich gut. Ja, nee, genau. das finde ich gut. Wir wir brauchen jetzt wahrscheinlich auch nicht fragen, morgen um vier haben die Pferde frei? Da, bis dahin, ich muss Mittag durchgearbeitet werden. Zur Not noch einer aufs Paddock, weil um halb vier muss Fußball geguckt werden. Ah mit ja, okay. Genau. Ja, das wird, ja, okay. Auf jeden Fall. Wo wir beim Thema Freunde sind, da müssen wir wirklich noch mal ein ja. ganz, ganz dickes Dankeschön sagen, dass wir ausgerechnet heute hier ja. sein dürfen, weil heute <lacht> hast du eigentlich was ganz anderes zu tun. Ja, das stimmt. Nein, das ist, ihr seid herzlich gerne eingeladen. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Aber am Dienstagabend, das habe ich mit zwei Freunden, spiele ich Maskart. Das ist eine sehr, sehr gute Freunde seit langen Jahren und wir haben so eine Skatkasse. Wir spielen dann nicht um große Beträge, aber das Geld okay. wieder ein und dann fahren wir mit, natürlich mit unseren Frauen davon. Das, na, äh, natürlich ist das nicht, doch, aber ist aber ja... aber natürlich mit unseren Frauen machen wir immer so, zumindest jedes zweite Jahr eine schöne große Reise. Ach guck mal, mhm. wo, wo ging's das letzte Mal hin? Letztes Mal war Mallorca, wir waren oh. aber auch schon zweimal in Amerika und jetzt haben wir im September geht's nach Kreta. Und das, und das wird alles erst gartet, ja, sozusagen? Nicht alles, aber es ist immer schon mal so ein, kleiner, so ein kleiner Schub. Der Flug ist schon mal bezahlt. Und diese Freunde haben wahrscheinlich nichts mit Pferden Nein, zu tun? Nein, die haben nichts mit Pferden zu tun. Das ist eigentlich ganz schön. Ich habe eine größere Clique auch. Wir sind so acht äh, Paare hier aus dem Dorf, äh, alles meine Alter oder ein bisschen jünger oder älter. Aber die, das ist auch wirklich mal erfrischend, die mhm. nichts mit Reiten zu tun haben, die natürlich in Aachen mal zugeguckt haben, wenn wir nicht da geritten bin und so was, ne, und interessiert waren, wenn mhm. das irgendwo um Championate ging. Äh, aber im Grunde genommen eigentlich vom Reiten kein Interesse haben und das ist auch ganz, ganz toll. Also, man merkt schon, du bist hier echt verwurzelt. Jetzt genau. ist übernächstes Wochenende, glaube ich, Schützenfest. Ne? Ist das ein fester Termin oder ist das Turnier kollidiert da irgendwas? Das ist ein, eigentlich ein sehr fester Termin. Wenn nicht sowas wie Aachen oder sowas ansteht, hat das natürlich absolute Priorität. Gut, aber sonst müsste man mit den Aachen ansprechen, dass die halt eine Woche. Ja, dann kann ich eben nur montags feiern. Ne? Das ist das Problem. Ne? <lacht> Ach so, okay, das <lacht> geht dann das aber ist auch, dann auch schon. Mal. Mal, das habe ich leider ganz oft nach Aachen auf dem Termin. Und da gab es eben nur äh, den Sonntag abends oder den Montag, der noch gefeiert wurde. So, jetzt haben wir schon mal uns durchgefeiert. Skat, Fußball. Jetzt wollen wir aber einmal noch mal ganz schnell. Du hattest ja. so schön gesagt, dein Vater hatte viel Mut. 72 genau. bewiesen, mhm. hat hier angefangen mit einer Reithalle 2040, glaube genau. ich. Und mhm. ich weiß nicht, 20 da waren Boxen. 20 Boxen circa ganz genau. Ja. Jetzt, wenn ich mich hier umgucke, das können Sie leider nicht hier am Bildschirm. Also ähm, das sind 65 Boxen. Echt, genau. Hier ist ein Hengststall vom aller, aller feinsten und das ist ja nicht von jetzt auf eben. Wie ist es zu dem, hätte fast Imperium gesagt, aber zu ja. dieser großen, riesigen, geräumigen Anlage geworden? Ja, das hat sich alles auch so ein bisschen geändert. Äh, kam auch zum Teil eben durch meinen Erfolg, äh, dass mhm. ich da weiterkam, weil vorher haben wir eben wie gesagt in erster Linie oder einen Schulbetrieb gehabt, äh, mhm. junge Pferde verkauft. Und, und da stand ich, der Hubertus Schmidt da und hat, hat Leichtfarbe gemacht. Genau, entfährt. dreimal die Woche abends, zweimal sechs, drei Stunden Dressur, montags und freitags und mittwochs abends Springstunden gemacht. Genau, und nachmittags auch ein bisschen, und mein Vater. Und als es dann mit meiner Karriere so ein bisschen weiterging, eben sie macht die erste Grand Prix. Und dann äh, weiß ich, 1994 hatte ich die ersten richtig guten Pferde, war international unterwegs. Ich war mhm. noch stolz wie mhm. Oscar neunjährig, war ich in, in Hamburg dritter in der Kür Karin gewann mit Rehbein und dann ging es, ach, Rehbein gewann mit, mit Donnerhall. Neunjährig hieß das Pferd, war neunjährig. Genau. Äh, Florentiano und äh, war dann nachher dritt das erste Mal auf diesem großen Gelände. Dann mhm. da. Das war dann ein kleiner Flotback und dann aber die Platzierung war auf dem großen Gelände. Das war schon ach. Gänsehaut mhm. pur damals das erste Mal. Und mit dieser Entwicklung ging es dann weiter. Und dann habe ich eben halt ziemlich viele Grand Prix Pferde ausgebildet jedes Jahr. Nein, das da ist übrigens okay, ein schönes verkauft. Stichwort, ja. muss ich eingrätschen. Ich habe gelesen, ich weiß aber nicht, ob die Zahl aktuell ist, 69 Pferde hast du bis zur Grand Prix-Reife. Das sind wahrscheinlich inzwischen sind schon, sind wir schon, sind schon ein paar mehr jetzt wieder. In diesem Jahr sind ja drei neue dazu gekommen, von denen ich nicht alle als junge Pferde, aber etwas über die Hälfte, ich habe glaube 50 Pferde wirklich von selber von vierjährig oder fünfjährig oder zum Grand Prix ausgebildet. Und mit den anderen habe ich ja auch Pferde auch übernommen, wie Weltissimo die von unter anderen mhm. Reitern schon gegangen sind und die ich dann Andretti und solche Pferde, die vorher schon Grand Prix gegangen sind und ich die dann eben halt, aber mich war mit etwas 74, 75 Grand Prix platziert. Jetzt haben wir hier eine ganz interessante Frage reingekriegt, wo wir ja. schon von jungen Pferden auf. Ja. Wie, wann fängst du an mit jungen Pferden zu arbeiten? Also wann? Obwohl ihr das hier, glaube ich, nicht wirklich macht, das Anreiten, aber das hast du ja Doch, früher. Doch, das machen wir auch. Okay. Wir haben ja immer noch so ein paar eigene Pferde großgezogen. Also mit meinen eigenen fange ich immer erst Ende dreijährig an. Mhm. Also die kommen jetzt dreijährig, sind die nochmal so auf der Wiese mhm. und wenn wir die dann im Oktober reinholen auf dem Sprung zu vierjährig, dann reiten wir unsere eigenen an. Da gibt es ja immer die große Diskussion. Anlongieren, da gibt es welche, die sagen, ohne geht gar nicht, und andere sagen, um Gottes Willen. Nein, also das machen wir noch ganz klassisch. Also richtig schön, erstmal nur Half da drauf, dann Trense drauf, dann, wenn es mit der Zeit geht, Gurt dann Sattel mhm. drauf, dann ausgebunden. Und wenn die sich da schön ausbinden und für Hals fallen lassen, weil ich dann immer da denke, wenn ich mich dann drauf setze, gehen die Pferde eigentlich auch von Anfang an schön rund. Ne? Okay. Also wenn ich diese schnell mhm. das mache mit dem Anreiten, ich glaube, da brauche ich dann beim, während dem Reiten viel länger. Also die meisten Pferde, die sich so angeben, da setzt du drauf und die sind wirklich von Anfang an, gehen die eigentlich ziemlich rund, ne? wenn du da einen mhm. hast, der so ein bisschen von unten hilft, vielleicht mal ein Pferd vorher, mhm, also m -m -m -m. das halte ich für das Pferdegerechteste. Dauert dann eben auch, bis man das anfängt um sich das zu erste... Das ist natürlich auch ein okay. Unterschied, du weißt ja selber, du hast ja mhm. Pferde, die sind heiß und nervig sind und dieses nicht wollen mhm. und umgekehrt und dann, aber so circa nach vier Wochen sitzen wir da drauf. Es ne? mhm. kann natürlich auch mal länger dauern, es kann ein bisschen mhm. schneller gehen, aber circa so vier Wochen werden die longiert, bevor wir die draufsetzen. Okay, jetzt hast du ganz viele Pferde Grand Prix fertig gemacht. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es dein Höhepunkt ist oder ob er, ob er das nur auf dem Papier ist. Olympia Gold in Athen. War das so das Highlight? Also ich muss schon sagen, ja. Weil äh, für uns eine unglaubliche Medienpräsenz dann ist. Also, wenn mhm. ich muss sagen, wenn auch nachher auch Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, auch da wird natürlich berichtet. Aber ich war selbst total überrascht, wie groß das Interesse bei Olympia war. Also, mhm. unsere eigenen Zeitung hier in Paderborn, das Fälische Volksblatt und das äh, Bielefelderblatt, das war also eigentlich die letzten 14 Tage oder Wochen stand jeden Tag was da drin. Der WDR war hier, also das dritte Programm. Bielefeld, die waren auch drei-, viermal hier vorher, den Abflug und Wiederkommen und die große Feier und alles. Es war einfach was anderes. Von daher bleibt einem das so prägend in Erinnerung. Ich, bin, ich vergesse das nie. Also da, wirklich der Höhepunkt Olympia war ich wusste natürlich, dass hier irgendwas gemacht wird. Ne? Aber es war dann im Nachbardorf in Borchen. Wir gehören ja zur Gemeinde Borchen. Da waren etwa zweieinhalb bis dreitausend Leute. Das, mich das ist das ganze Dorf praktisch, oder? Äh, ja, <lacht> weil das war in einem Dorf. Okay. Wir hatten nur zweitausend, aber die waren auch von den anderen Dörfern. Das war wirklich beeindruckend und äh, war so überwältigend, dass so viele da Mitgefeiert haben und sich mitgefreut haben. Wir haben da eine riesen Fäte gefeiert am Hof, da hatten dann Zelt aufgebaut und die Blaskapelle aus Etten und Spielmannszug und Abgeordnete ab, äh, vom, vom Schützenverein. Das war wirklich das ganze Dorf hat mitgefeiert und mitgefiebert und das war einfach so das Besondere an Olympia auch. Ne? Das ist aber jetzt schon lustig. Normalerweise kriegt man dann die Antwort ja, das erst Mal dieses Viereck reinreiten Nein. oder den Lorbeerkranz auf dem Kopf oder... Äh ich, mach, ich, muss, ich muss natürlich dazu sagen, ich hatte ja vor Olympia eine ganz schön harte Zeit, weil um das mhm. in das Team reinzukommen, das war schon nicht so einfach und da war auch nicht alles so ganz so toll gelaufen, bei den deutschen Meisterschaften, das war aus mhm. meiner Sicht. Und mhm. äh, Holger Schmetzer musste mich damals richtig überreden, Aachen zu reiten, ich mhm. wollte Aachen nicht mehr reiten. Und äh, dann, okay, habe ich das ja noch gemacht und dann war ich sowas von nervös. Ich bin noch nie so nervös gewesen wie diese letzten 14 Tage so vor Aachen, weil ich das jetzt ja natürlich auch nochmal zeigen wollte. Ne? Die deutsche Meisterschaften waren eigentlich gut. Ich Gefühlt habe ich da ins Team gehört, schon in Aachen, war aber nicht drin. Und da habe ich mir immer gedacht, Mensch, ich habe so viele Briefe, dann da waren Leserbriefe. Und, und Holger Ach, Schmetzer okay. hat gesagt, wie viele Leute mir geschrieben haben, mich ausgeschimpft haben. Und das war wirklich, das war so ein breites. Da, da ausgeschimpft, positiv. warum? Ja, weil ich nicht in der Mannschaft in Aachen war. Ah, okay, okay, okay. Also nicht in der Mannschaft in Aachen war, mhm. in Aachen war weil ich da, ne, obwohl ich zweimal, glaube ich, dritter war in, in den wir in allen Prüfungen mhm. und dann trotzdem nicht in der Mannschaft. Und dann war ich so nervös, weil ich denke, ich, ich sage, ich muss das unbedingt nochmal hinkriegen, denn muss gut gehen da. Ne? Und als ich das dann da geschafft hatte und die war wirklich ganz toll und ich bin dann in die Mannschaft gekommen, da war ich so entspannt. Äh, in, äh, da war Nach der Drops gelutscht. War, war, ich hatte alles. Ich war jetzt in, Ich war jetzt in der Mannschaft und war ja fast klar, dass wir Gold gewinnen. Das war ganz komisch, ich war ja den ersten Tag dran, mhm. äh, war dann zum Glück auch so gut, dass ich da weiter rein konnte, dass ich noch vor Heike war, Bonaparte mhm. damals. Und dann weiß ich nur den nächsten Tag, da wurde ich mit einmal nervös, weil ich gedacht habe, was ist, wenn jetzt hier plötzlich der Weltall aus dem Viereck springt oder der Rasti nicht mehr läuft, ne? weil wir da eigentlich ja, das war ganz klar, wir gewinnen ja Gold. Ne? Ja, so. ja, die Erwartungshaltung und dann, und dann macht und dann war Glück auch. Und dann war das ja, und die Spanier waren auch richtig gut mhm, und -hmm. ich weiß noch, Ulla musste mindestens 74% Prozent rein. Sie hat nachher 78% geritten, das war dann äh, Okay, einfach. aber auch ein trotzdem, Rasti. Aber ja. das war der, in, in, in Olympia war das der einzige Tag, wo ich nervös war. Das war der Tag, der zweite Tag, wo ich ja gar nicht mehr reiten musste. Wo das ich gedacht habe, witzig. das gibt es ja jetzt gar nicht. Jetzt, daran hatte ich überhaupt nicht gedacht, dass er eigentlich noch was schief gehen könnte. <lacht> Nein, und darum konnte ich das so genießen. Und darum war das natürlich das Reiten schön. Aber ich muss wirklich sagen, dieses hier zu Hause angekommen sein und so überwältigende Teilnahme daran. Ne? Mm. das war wirklich ein toll. Und darum bleibt das. Auch, dann wurde ich eben mit Paderborn auf der Straße angesprochen. sie so, Mensch, Sie sind doch der Herr Schmidt. Der, der. So, und so sonst, beim Einkaufen genau, an der genau, Kasse. Genau, irgendwo, weißt du, mitten in der Stadt, nicht in Etteln, sondern im mhm. Dorf. Und das oder irgendwo am Flughafen schon mal. Und das passiert ja. Und so reitet dann eigentlich vielleicht Isabel noch viel mehr. Aber sonst ja nicht. Ja, so, warte mal nach heute. Kann das schon häufiger ja. mal vorkommen? Das <lacht> kann schon sein. Nein, nein. Also deswegen war das absolut, das war der Höhepunkt. Ne? Jetzt reiterlich, wenn ich das äh? eben nochmal sage. Reiterlich okay, war es okay. wirklich für mich, glaube ich, ein Jahr später, Venezuela äh, Sverte, die Silbermedaille in der Einzelwelt. In Europa. Das war schon gesagt. bei der Europameisterschaft. Das mm. war wirklich nochmal ein anderes Ding. Also die Stute ging da wirklich. Wirklich überragend über sich hinausgewachsen. es war ja mm. kein Bewegungswunder. Nee. Aber äh, sie ging wirklich spektakulär gut. Und das war wirklich für mich dann weiterlich der Höhepunkt. Da ja, muss ich es doch jetzt noch einmal schnell umstellen. Jetzt kommt dieses Zitat, was ich genau weiß. dass Ich sehe noch die Situation, in der ja. du mir das sagtest. Und mich hat das sehr bewegt. Ähm, wenn Reiten so richtig toll wird, hast ja. du gesagt, wird es zur Kunst. Stimmt. Und dann kam der Teil, da dachte ich, huch, da sagst du, bei einer Handvoll Prüfungen in meinem ja. Leben hatte ich so ein Gefühl. Ja. Bei fünf Prüfungen, okay, das ist, glaube ich, ungefähr drei Jahre her, dann lass mehr, es heute 20 es sein. Mehr, aber es sind wirklich Prüfungen, das, war so zwei, das waren zwei Prüfungen, der, der, die Kür nicht mehr ganz so, aber der Grand Prix und, die, und der Spezial mit Wanzuela da. Und ich hatte vorher einmal einen in Aubenhausen, äh, an die ich mich so richtig erinnern kann, wo das perfekt war, wo, äh, das wirklich kunstbar, wo du nicht, alles alles perfekt, nichts machen musstest. Und wenn ich mhm. gesagt hätte, ich kann das nochmal reiten und auch eine solche Leichtigkeit. Ich habe das vorher mhm. schon mit dem Forzando 94, hatte ich mal das Gefühl, mhm. so das. Und mit dem Peru hatte ich auch schon mal so ein, zwei Prüfungen. Also es waren so ein paar mehr, aber wo man wirklich sagt, ja, jetzt ist es äh, Kunst und, kein, und kein Handwerk mehr. Das ist ja handverlesen dann. Ne? Ja. Man hat auch im ersten Moment dachte ich damals, huch, ist lustig, dass er jetzt Van sagt. Die war kein Bewegungswunder, Nein. aber die große, das große große Plus war, die war so Nein, durch. Die war einfach auch so wirklich so richtig. Ich habe das heute noch auch immer erzählt, weil wir, komischerweise hat meine Frau in, in irgendeinem Aufräumen in der Garage die Starterliste von 2005 gefunden. Wirklich Witz heute. Ne? Da hast du gesagt, guck mal, ich habe hier vom, aus dem Grand Prix die Starterliste von 2005. <lacht> dann zu und Piccolino gingen ja alle. Und dann habe ich das meinen Bereitern erzählt. Ich habe gesagt, die war ja wirklich nicht so der allergrößte Bewegungswunder, aber die war sowas von durch und korrekt. Ich mhm. kann mich noch erinnern, ich habe das im Fernsehen, diese letzte, diese Mittellinie im Galopp im Spezial gesehen. Wirklich Piorette, einer Piorette. Schnürchen. Wirklich, die ist nicht ein Zentimeter nach links von oder rechts von der Linie, die Piorette auf dem Punkt, die Einer, sowas von gerade und an dem Punkt, also dass er sagt, mhm. das war wirklich, das war schon ein bisschen was von Kunst. Schön, sehr ja. schön. Jetzt haben wir gehört, du hast ja schon auch echt so ein bisschen strahlende Augen gekriegt, die Erinnerung, wie das war ja. nach 2004. Jetzt kommt hier die Frage, klar drängt sich mhm. fast auf, welche Ziele gibt es für die nächsten Jahre? Ja, das ist das ganz ist aber echt nicht. eine schwere Frage nein das ist, es war so ich weiß vor, vor so zwei drei Jahre vor Athen als Imperio wirklich ein gutes Grand Prix Fährt wurde vor Athen äh, vor, vor Rio Rio ja. das alles durcheinander 14 mhm. da hatte ich wirklich war mein Ziel ich möchte da nochmal in die Mannschaft da habe ich und es war ja zweieinhalb ha -ha zweieinhalb Jahre wirklich konsequent darauf hingearbeitet alles drauf gemanagt, ich habe gesagt ich möchte dahin noch mal in die Mannschaft mit mhm. dem das kann ich schaffen so, und dann äh, habe ich das ja auch immer so erzählt. Und dann war ich zum Glück wenigstens so froh, dass ich es immerhin als zur Reserve gebracht habe. Im Winter hingefahren bin, was ich nicht bereut habe. Ich war erst nicht so glücklich und wollte es erst nicht so unbedingt, aber... Ist ja war, auch blöd. juckt da im Hintern, wenn ja, man dann... Ja, aber ist es war klar. trotzdem ein tolles Erlebnis. war toll dabei mhm. zu sein. Wir hatten eine tolle Mannschaft und... Äh, und ihr hattet auch so ein unglaublich schickes Outfit. Ja, <lacht> das war noch eine andere Geschichte, aber es war wirklich toll. Und da habe ich wirklich darauf hingearbeitet und dann habe ich jetzt danach gedacht, ich lasse mir das einfach offen. Ne? Jetzt mm. habe ich natürlich wieder so einen wie den ein Eskola, wo du denkst oder wo man auch weiß, dass da alles möglich ist, wenn gesundheitlich und alles stimmt. Mm. Und dann habe ich wirklich letzten Mal aus Scherz gesagt, was ich wirklich damals immer so mit einem Auge drauf geguckt habe, was ich nie geschafft habe sportlich. Ich wollte ja einmal in Aachen an dieser Wand hängen. Ja? Also, als mm. ich so, man hat ja immer die das in kleinen Schritten weiter. Ich wollte erst wollte ich immer einmal in meinem Leben Grand Prix reiten. Und als ich das dann geschafft hatte und so ein bisschen meine ersten Internationen, habe ich gesagt, oh, wenn ich jetzt mal einmal Aachen reiten könnte. Ne? So. Mhm. So, und wenn man dann Wann mal... war das erste Mal äh, 97 glaube ich. 97 war ich das erste mal in Aachen. Und wer war das? Auf jeden äh, Attraktiv. Mit? Äh, Aquarell. Aquarell. Aquarell, Und okay. dann auch kurz darauf mal verledigt. Ich bin ziemlich sicher Aquarell. Mhm. Und äh, so, und dann hast du schon mal so immer auf diese Wand da geschielt und dann hat man natürlich auch schon mal gedacht, Mensch, jetzt möchte man natürlich auch irgendwann mal einmal in der deutschen Mannschaft sein. Ne? Mm -hmm, mm -hmm. Und so ging das ja wirklich vom, vom, man von gut. diesem wirklichen Ziel und dann geht das ein bisschen das Träumen los. Und dann habe ich mir immer so, wie das wirklich auch schon realistisch dann wurde, ne? Also Ziele wieder neu gesetzt. Ne? Mm -hmm. Ich weiß nicht, ob das ist kein richtiges Ziel mehr, aber das wäre vielleicht noch schön. Das wäre ein kleiner was. Kick. Das wäre nochmal ein Kick. Ich Hast du das gehört da hinten? Genau. <lacht> ich glaube, der ist mit was ganz anderem beschäftigt. Ja, aber auch. Wenn wir jetzt die Zeit zurückdrehen, irgendwann hattest du ja mal eine Reitschülerin hier oder ist sie bei deinem Vater geritten? Die hieß Doris. Ja. Die spielt heute eine relativ große Rolle <lacht> oder schon sehr lange in das deinem stimmt. Leben. Die das hast die du Wichtigste. glaube ich tatsächlich. Oh guck mal, wie schön. Ja. Die tatsächlich hier im, im Schulbetrieb kennengelernt. Ja, stimmt das? Genau. Die äh, Doris kam immer Samstag. Sie ging ja dann was Guck mal hier, Ausbildung. das weißt du noch Natürlich genau. Natürlich Ausbildung. Sie kam ja immer samstags oder sonntags. Dann machte mein Vater immer die Reitstunden. Ja, das war ja äh, blöd. Ja. Aber hat ja trotzdem geklappt. Ne? Das hat ein bisschen gedauert erst, aber wir sind schon ewig lange zusammen. Ich war ja sogar, das war ja das Lustige, ich war 17 und Doris war schon 19. Seitdem sind wir zusammen. Mhm. Da musste ich noch Mofa fahren, das sagt sie immer, wenn ich sage, immer mit Auto fahren, irgendwas. <lacht> ich hatte schon einen Führerschein, da bist du noch Mofa gefahren. Sag mal, aber jetzt mal, sie unterstützt dich ja wahnsinnig. Ja. Man sieht sie wirklich, glaube ich, auf jedem Turnier, wenn du da ja, bist. Richtig. Und was schätzt du so an ihr? Denn sie ist ja selber meines Wissens nie Grand Prix geritten. Nein, sie ist selber nicht. Sie hat bis zu L M dressur geritten und hat dann früh leider Probleme mit der Bandscheibe und mit dem Rücken und musste mhm. dann aufhören. Aber äh, es gibt ja verschiedene, was ich menschlich an ihr schätze sowieso auch. Das ist einfach mhm. absolute Ehrlichkeit. Und äh, ja, ja vieles mehr, das kann ich nicht alles aufzählen. Und, und reiterlich einfach auch, dass sie ein super Auge hat ne, und wirklich ein unheimliches Gefühl für Takt und äh, Ablauf hat. Du sie einfach, sie sagt mir ja nicht, du musst den jetzt mehr deutlich erstellen oder äh, mhm. sonst was ich mhm. schon mal mit Monika, mhm. wenn ich arbeite, ist einfach auch reiterlich, sondern sie sagt einfach, das ist jetzt zu wenig Kadenz oder zu viel, das ist jetzt zu schnell, das sieht Hektik aus. Also der sie kommt, hat das Auge. nicht genug mit und sowas. Sie hat, also sie hat ein perfektes Auge. Sie hat ein perfektes mhm. Auge dafür und hilft mir da unwahrscheinlich äh, schon seit seitdem die Kinder etwas größer sind. Mhm. Ja? Wie hast du einmal so schön gesagt, meine Frau nimmt nie ein Blatt vor den Mund, das ist manchmal hart. Also das ist manchmal hart, genau, aber genau <lacht> aber das ist so wichtig, nur so ich sage ganz ehrlich, ganz genau. Und wenn ich dann schon mal so vier Wochen, hat sie ein Pferd nicht gesehen und äh, dann kommt sie und guckt und dann kann sie auch schon mal sagen, Junge, der Trab da war vor vier Wochen besser, ne? dann bist <lacht> Super. du natürlich erstmal, <lacht> dann fällt dir erstmal die Kinnlade runter. Ne? Aber so auch so beim Reiten okay. auch, dann sagt sie das auch, das ist nicht gut oder das ist ja. so und das ist ja auch noch wichtig, nützt mir ja nichts, wenn dir irgendeiner so. was auf den Spart schmiert. Sondern ja. da können wir dann leider geraten, das Einzige, wo wir bei uns wirklich, also wirklich, das, ich muss sagen, fast das Einzige, wo wir uns schon mal an die Haare kriegen, ist dann äh, beim Trainieren, weil ich dann ab und zu auch ein bisschen ruppiger bin, als ich eigentlich sonst bin. Ich denke, dass ich mhm. sonst eigentlich ziemlich ein verträglicher Kerl bin, aber wenn es dann natürlich mal ein bisschen nervös ist und du bist am Turnier und äh, vor allem nicht so gut, ist Druck drauf, dann ist man halt schon mal ein bisschen angespannter. Mhm. Aber ansonsten... Äh, bin ich schon lange mit ihr verheiratet. Ich hoffe, es bleibt auch noch eine ganz lange Davon Zeit. Davon gehen wir jetzt mal aus. Jetzt hast du gerade schön erwähnt, ihr habt zwei Kinder. Mhm. Eine Tochter, Inga, ja. die ist nicht hier involviert, Nein. aber ein Sohn, der ist voll involviert. Richtig, Nikolas, der hat zwar auch studiert und sein äh, Wirtschaftsstudium abgeschlossen, äh, und ich bin aber heilfroh, dass er einfach auch richtig Spaß an dem Hof hat. Er reitet auch und reitet eigentlich ja gut und sitzt sehr gut. Ich habe mir immer gewünscht, er hätte das so ein bisschen intensiver noch gemacht. Er reitet auch so den Lento bis Grand Prix und alle Grand Prix Lektionen. Mhm. Aber es war nie so sein so Ding. Er gesagt, nee Papa, was du machst, so zehn Pferde am Tag, äh, das kann und will ich einfach nicht. Ne? So und er macht jetzt in, in dieser Zeit äh, die gesamte Besamungsstation. Wir haben ja mehrere Deckings hier stehen und das ist wirklich viel Arbeit im Moment. Und der hat wirklich so Spaß, da kommt er ganz auf seinen Großvater raus. Der hat mhm. richtig Spaß an der Landwirtschaft. Ne? Wir haben so 20 Hektar. Das ist ja und eigentlich viel besser, als wenn er reiten würde. Ne? Also jetzt mal ich so von der, es von der praktischen das, Seite ja, betrachtet. Also das ist wirklich, wirklich. Er kommt da richtig dran und hat da richtig Spaß dran. Und wir machen ja also in erster Linie unser ganzes Heu selber. Wir fahren da Stroh mhm. alle ein und diese 20 Hektar ist reines Grünland, weil so Ackerbau lohnt sich da für uns nicht. Mhm. Und da sind wir so maschinenmäßig alles gut ausgestattet. Ich bin ganz, ganz, ganz froh, dass er so einen Spaß dran hat. Ja. So, jetzt hatten wir ja schon Doris erwähnt ne? Ja. und ich habe mir ja zusammen mit der Doris was ausgedacht. Ach, oje. Oh oh je. Ne, so also oh schlimm ist es jetzt auch <lacht> wieder nicht. Aber wir haben gedacht, wir wollen auch mal so ein bisschen wissen, man kann ja immer viel erzählen, wie es ja. alles losging, aber ja. wie das dann so aussah, ja. das wollen wir uns eigentlich mal angucken. Und Doris war so nett und hat mir ein paar Bilder herausgesucht. Habe ich gedacht, die zeigen wir jetzt mal. Da darfst du uns jetzt einmal was dazu sagen. Oh, Das, ist das sind die Anfänger. Das die Anfänger, wollte ich gerade sagen. Das Attila, der war noch nicht der rundeste <lacht> über dem Sprung. <lacht> Mit dem habe ich immer nee. M-Dressur und M-Spring geritten. Das ah, ja Das sein. war einer von denen, die M-Dressur und M-Spring geritten. Und der ist beides gegangen. Sonst habe ich ja immer, also die Pferde sind nicht ah, beides verschieden. gegangen. Das ist okay. der einzige, der nicht M-Dressur und M-Spring geritten bin. Also beides. Okay. Sonst sind die anderen entweder Spring oder Dressur gegangen. Also uns fiel sofort der leicht geöffnete, konzentrierte ja. Mund auf. Ja. also Und ja, was haben wir hier? Hier haben wir so geübt. Genick ist höchster Punkt, oder? Ja, das ist das Erste, glaube, was mir dazu das einfiel. Das ich bin Genick mir nicht mehr ganz sicher, wer das ist, ob das auch der, das könnte Jaschek noch sein. Das war eins von, wir hatten ja so ein altes Schulwerk in Alten Polen und ich bin dann ja hier auch erst ganz normal so mitgeritten. Das war der Erste, den ich durchs Genick gekriegt habe. <lacht> der den Hals krumm gemacht hat, das weiß ich noch. Ne? Das war ganz toll. So, und hier ist natürlich auffällig, der unglaublich flotte Haarschnitt. Die, das war noch ein bisschen anders als heute. Oh je, oh je, oh je. Ja, das waren <lacht> ganz schlimme Zeiten, äh, da war ich vielleicht so 15, 16, glaube ich. Das ist Sascha, mit der habe ich natürlich viele Springen gewonnen. Das war so eine Sinusstute, eine, eine Halbblutstute. So die ersten A und L-Springen, da ging es noch immer lieber tot als Zweiter Sehr <lacht> schick, ja auch dieses lange, spitze Kragenende, was ja, also, ja, muss man ja, mal das sagen. War, das muss dann gewesen sein, ja, eben so 75, 76. Ja, das würde ich jetzt mal rein, ja. von der Mode könnte das, glaube ich, hinpassen. Ja, da ist und wieder. hier haben wir. Das ist auch Sascha, da habe ich ja beides, da ritt man ja immer beides mit den jungen Pferden. Ne? Die hat wir ja selbst gezogen, ich mhm. denke, die war da vier und dann ritt man so A-Dressur und A-Spring auf einem Turnier haben sie fast alle die Pferde. Ne? Im unteren Bereich guck sind man, das alle Guck mal, und hier noch auf Wiesenboden, auf Wiese, das gibt's genau. ja heute. Ich meine, ja, ja, ja, ganz stell genau. dir mal vor, kommst du ja. heute aufs Turnier und sollst auf der Wiese ich reiten. Ich habe mein Grand Prix auf Wiese geritten, kann man gar Echt? nicht vorstellen. Ja, mit, äh, das ist noch gar nicht so lange her, weil der andere Boden so schlecht war. Und Rainer Klimt geritt äh, auch noch mit, mit äh, für Meisterschaften. Haben wir alle auf nee, geritten? Das kann man sich heute gar nicht nee. mehr vorstellen, aber ich hatte großen Spaß daran, ja. die Anfänge mal live <lacht> zu sehen. Also vielen Dank nochmal an Doris, dass sie dieses kleine Spielchen mitgemacht hat. Ja, jetzt ist natürlich, was haben wir gesagt, über 70 Pferde Grand Prix reif. Vanzuela mhm. in Olympia dabei, Athen dabei ja. gehabt. So viele tolle Pferde auch. Mhm. Also. Ja, guck mal, jetzt kommt er, wenn wir von den tollen Pferden genau. reden. Gibt es denn sowas wie, auch das eine Frage von einem unserer Zuschauer, ja. das Pferd deines Lebens? Gibt es sowas oder würde man da jetzt irgendeinem anderen vielleicht unrecht tun? Nee, ich glaube, da wird man, äh, denn, weil die so unterschiedlich waren. Ne? Cool. My Fair Lady, mein erstes auch richtig Ach gutes ja. Pferd, ein ganz mhm. anderes Pferd, ganz anderer Typ, so eine Dynamik, die war so, so eigentlich so ein bisschen hässlich, so ein alter Westfale, oh Gott, aber den, die wollte, nein, und die war so richtig ein ganz anderes Pferd, auch natürlich ein ganz natürlich so immer so mein allererstes internationales, tolles Pferd, Forzando. Neunjährig, wie gesagt, mm, mm, das war schon, mm. und der, das war schon ein tolles Pferd, also wirklich. Der ist leider dann ja auch verkauft worden, wie es mir oft gegangen ist, aber was mm. ich auch verstanden habe, ich habe da ja auch von lebt. Aber das waren eben so unterschiedliche Pferde. Ich habe den einen oder anderen habe ich gedacht, den hast du wahrscheinlich vielleicht auch zu früh verkauft, dann, oder die Besitzer dann Tja. auch lassen, weil ich gesagt wenn verlust du die noch ein bisschen verlust. länger gehabt hättest, dann wären die eigentlich noch, der hätte was draus mm. werden können. Ne? Aber so die, die My Fair Lady, Wanzuilas Werte, Forrest Gump, Imperio, Andretti. Ah, das, sind, das sind zu viele, wirklich ganz tolle. Meine erste westfälische Meisterschaft mit, äh, äh, habe ich eben jetzt schon gesagt, ich kriege die Namen alle gar nicht mehr hintereinander, den ich in Aachen auch geritten bin. Egal, da habe ich es hm? erste Mal dann westfälische und nachher Deutsche Meisterschaften der Berufsreiter mitgewonnen. Das war auch 97. Ach komm, das warst du ja Aquarell. auch... sechsmal, ja. Mal, oder? Ja, ich habe die fünfmal gewonnen, viermal hintereinander. Ja. Und das war das war eigentlich mit dem Pferdewechsel. Ich habe das immer gerne gemacht. Das ja. war wirklich toll. Ja, machst aber heute nicht mehr mit, ne? Ich habe es ja noch einmal... Nein, ich hab, jetzt ist ja irgendwann... Ich sag, alles hat seine Zeit. Ich hm. wollte noch einmal... Das war so ähnlich. Ich, ich habe gesagt, ich möchte eigentlich einmal, muss ich äh, äh, Hamburg gewinnen. Ja, das mm, das, ne? das, das hat mir noch gefehlt damals. habe ich dann 2012 mit Lento gewonnen. So, das waren so Sachen, wo ich das nochmal gemacht habe. Pferdewechsel auch. Ich war da einmal im Finale, konnte es mm. dann auch gewinnen. Also, das hat mir schon riesig Spaß gemacht. Aber wie gesagt, alles zu seiner Zeit. So Sachen, die man noch so abhaken muss, die man noch ja. so erledigen muss. Ich weiß, dass du vor einigen Jahren mal einen Tandem-Fallschirmsprung geschenkt bekommen hast von deinen hat Mitarbeitern. Hab gemacht. Ah, siehst, du, du, du? siehst du, da hast du jetzt, das, das muss ich unbedingt, das wollte ich immer und das will ich auch noch. Aber irgendwann ist das, du weißt, so. Du, also, das Stress, haben wir jetzt mit ganz vielen wieder, das Zeugen. Tolle, wenn das das hat sich ja schon mal gelohnt heute hier. Dann ja. weiß ich, Ach, nur deswegen. Nicht? Na, super, Nein, das aber läuft ich weiß dann, ja nicht, ob der noch gültig ist, aber ich weiß, dass ich den Geschenk bekomme. Das müsste ich unbedingt mal gucken. Ist noch nicht so lange her, hm. zwei, drei Jahre. Aber hm. ganz toll. Ja, wir das möchte ich, ich mir gerne machen. Wir hätten gerne. Hubertus, jetzt haben wir was. Das Immer am Ende so ein kurzes Speed-Interview. Du antwortest besonders schnell. Ja. Okay, also nicht lange überlegen. Schnittiges Cabrio. Oh, weder noch kein okay. Cabrio aber kein Cabrio. Nee, aber warum ist doch cool bei dem Wetter? Nee, war ich noch nie ein Fan von Cabrio, da fahre ich lieber Motorrad. Weil die Frisur durcheinander kommt. Ja, nein, nein, nein, ich fahre ja Motorrad sehr gerne noch und das mache ich auch. Ne? Ach, du hast immer einmal im Jahr eine Motorradtour gemacht? Ja, das haben wir jetzt nicht mehr so viel gemacht, aber ich fahre häufiger noch eben so eine Stunde abends. Wir haben hier ein tolles Gebiet in dem, in dem mhm. Teutoburger, Wald, im Brilon mhm. hier im Sauerland und mhm. da kann man ganz toll mal so ein, zwei Stunden grüßen und das mache ich immer noch sehr gerne. Zum Runterfahren, zum ja, Entspannen? Auch auch mal so ein bisschen zügiger fahren. Also Ach nicht so, noch zum ah, okay, fahren. alles genau. klar, ich sehe schon. <lacht> Garnelenspieß oder Bratwurst? Garnelenspieß. Ach ja. Jetzt nehmen wir einfach mal an, du hast einen ja. Sonntag frei, kein Turnier oder so. Ist das mehr dann so die 8 Uhr Frühstücksvariante oder 11 Uhr Brunch? Nee, also ehrlich gesagt, dann lieber um 11. Dann liebe ich es abends, samstagsabends ganz spät ins Bett zu gehen, äh, noch Filme zu gucken oder Videos zu sehen, Musikvideos. Also okay. Oder wir sind sowieso raus, samstagsabends ist ja halt was los. und dann, Schützenfest. Schützenfest, genau. Und dann genau. schlafe ich gerne etwas länger und, und spät frühstücken. Ach, und. Äh, ja, Dann also ist ja der richtig, Dressursport ganz falsch. Dieses na, ewige Frühaufgestehe ja, genau. auf dem Turnier geht ja gar dann nicht. Einen schönen Spaziergang oder Fahrradfahren oder sowas und... Äh, wenn es dann ein ganz freier Tag ist, ab und zu, meistens ist ja so, dass man noch den einen oder anderen reiten muss, nicht muss, was ich auch ganz gerne sogar mache, dann muss ich wirklich sagen, kann also ich nicht ein ne? einen in Ruhe, der mhm. nächste so Woche Turnier geht oder so. Aber wenn wir das nicht machen, gehen wir halt spazieren, Fahrradfahren mit Freunden aus, was mhm. man halt so macht. Aber schön in Ruhe, kein Stress. Nicht, genau. Wir müssen da nicht mhm. irgendwo noch irgendwo hinfahren oder irgendwelche dollen Sachen machen, sondern dann ist der wirklich Na unterwegs bist ja genug. Genau. Wo wir gerade unterwegs kommen, vielleicht auch kurz sagen, wo kommst ja. du gerade her? So Tag. Genau, da ist gerade Winter. Ich war in Brasilien, Sao Paulo, da ja. habe ich einen können. Aber Winter heißt ja da nicht wie bei uns. Nein, Minus es war so wie heute, 25, 26 ja, Grad. Ist das, war das, das war wirklich das, schön. Ja. Hm. Okay, einen habe ich noch. Ähm, das Tor für Deutschland wird laut bejubelt oder bist du dann eher so ein stiller Nein, Genießer? Nein, auf jeden Fall. Ich bin gesprungen wie sonst was. Ich habe in, in Brasilien, es war ja sowas von spannend und dann auf den letzten ja, Drücker das war und abgefahren. zwei brasilianische Freunde da, die waren mit da und haben auch richtig für Deutscher mitgefiebert, weil das ist ja, alleine gucken ist ja dann auch nicht so Doof. schön. Ja. So, und wir hatten da richtig, also es war ganz toll. Meine Frau kriegt schon immer, sagt, die erschrickt sie immer, wenn ich so schreie. Dann, also. <lacht> Nein, das muss raus. Letzte Frage. Ja. Frisch, fröhliches Live-Interview hier bei uns oder so ein fauler Abend auf der Couch? Nein, das war toll jetzt. Wirklich. Wir auch so Wunderbar. Ein passieren so. lassen wieder an vieles. Denkt man dann wieder, was man so ein bisschen... Was schon, schon verstaubt schon war, im Gehirn. Wirklich, war, war sehr interessant und schön. Wir freuen uns echt total, dass wir hier waren. Vielen Dank. Und wir haken mhm. total stur nach, wann das ja. mit dem Fallschirmsprung ja, geklappt hat. Ja, gerne. Das, das ist wirklich noch toll. dass das ich Das muss ich unbedingt. Das wollte ich machen und das einfach vergessen. Ein ja, wir erinnern immer wieder dran. Schön. Vielen Dank. Vielen Dank, Hubertus. Vielen Dank an euch, dass ihr zugeguckt habt. Also uns hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und wir sagen tschüss.